ja nicht so überbeanspruchen, dass es am nächsten Tag nicht mehr funktioniert. Das gilt aber auch für, äh, für menschliche Beziehungen. Man sieht sich immer zweimal. Der Spruch basiert ja auch darauf, dass es ein zweites Mal gibt. Und wenn man das beim ersten Mal so einseitig gestaltet, dann gibt es halt kein zweites Mal. Das geht aber auch ähm, ins Private. Wie geht man mit seinen Sachen um? Das versuchen wir den Kindern auch beizubiegen, wenn die ihr Fahrrad, mit dem sie zur Schule fahren, wenn es halt äh, geklaut wird, weil sie nicht drauf aufgepasst haben, ist es halt nicht selbstverständlich, dass am nächsten Tag wieder eins da steht oder ähm, dass sie halt so, so achtsam damit umgehen, dass es halt auch länger hält als nur ein halbes Jahr. Die Kinder, äh, die sind das gar nicht anders gewohnt. Also das, unser Esstisch, der ist quasi von der Urgroßmutter meiner Kinder und ähm, den, da bin ich auch, den, den da hüte ich wie meinen Augapfel. Ist natürlich empfindlich, weil er so alt ist, aber der wird immer noch jeden Tag benutzt und das erkläre ich denen natürlich hin und wieder. Und also die haben da, glaube ich, schon Verständnis und finden das auch toll. Also es ist nicht so, dass sie sich schämen, wenn sie ein Rad auftragen müssen, sondern die sind da eher stolz drauf, weil es eine Geschichte hat. Und das ist so ein bisschen der, der Grundgedanke. Geht aber natürlich weiter im nicht jeden Weg mit dem Auto fahren. Tatsächlich ist das bei uns insofern anders und auch spürbar anders, als wir ähm, immer noch Gründer geführt sind. Also der Unternehmensgründer lebt noch, das ist witzigerweise der gleiche Baujahr, wie man wie mein alter Herr und ähm, ist natürlich längst emeritiert, aber äh, ist eine, äh, in Japan eine sehr, sehr gesch ge geschätzte Persönlichkeit, ein bisschen zu vergleichen mit Berthold Beitz vielleicht in Deutschland und der ähm, ist nicht nur Unternehmer, sondern auch Zehn-Buddhist und der hat ganz früh angefangen, so äh, Leitsätze runterzuschreiben für sein unternehmerisches Handeln. Und die hatten nie nur den äh, Unternehmensfokus, sondern auch die Gesellschaft und die Natur im Blick. Und das, ist das Credo ist tatsächlich, äh, also auf Englisch heißt es Respect the Divine and Love People, das ist so ein bisschen sphärisch, ist ja auch eine japanische Firma, also ein anderer andere Kulturkreis, aber wir übersetzen das immer mit äh, Leben im Einklang mit den Menschen und der Natur. Und Das ist tatsächlich so, mit, der, mit den Menschen sind nicht nur die Kollegen gemeint, sondern auch die Kunden, auch die, ähm, die Gesellschaft, drumherum Und das setzt sich fort mit dem, also es gibt Philosophie-Trainings, die jeder Mitarbeiter durchläuft, wirklich weltweit. Dann gibt es, jeder kriegt so eine kleine Bibel, der hat Bücher geschrieben, das ist halt tatsächlich nicht alles leicht verdaubare Kost, weil es ein anderer Kulturkreis ist oder vielleicht ein bisschen, bisschen zu sphärisch, aber ganz oft ist es halt, wie ja auch fast jede Religion, gesunder Menschenverstand, der da halt artikuliert wird. Ne? Aber die Produktpalette selbst ist auch ähm, mehr oder weniger darauf abgestimmt. Wir haben also zum Beispiel keine Reaktortechnik im Programm, sondern halt Photovoltaik. Und ähm, wir, die Langlebigkeit hat immer einen riesen äh, Stellenwert. Also wir haben zum Beispiel, äh, na, eine, also die Technologie bei uns ist Kyocera setzt sich zusammen aus Kyoto und Ceramic. Kyoto ist die alte japanische Kaiserstadt. Da kam, kommt die Firma ursprünglich her und Ceramic ist die Kernkompetenz und der, die gemeinsame Klammer bis heute. Also die äh, Photovoltaik, das, das ist Silizium. Ganz wesentlicher Bestandteil, genau wie in der Halbleiterproduktion, da sind wir auch sehr stark. Und bei uns ist, der, ähm, ist die Keramik in den äh, Druckern und Kopierern verbaut, die. Die Fotoleiter trommeln, das ist quasi das Herzstück, die sind Keramik beschichtet. Und dadurch halten die ewig. Dadurch werden die nicht mit jedem Tonerwechsel quasi ausgetauscht und weggeschmissen, sondern die verbleiben den gesamten, das ganze Produktleben im, in der Maschine. Das wäre so beim, beim Auto im Vergleich, würde man jedes Mal beim, beim Ölwechsel den Motor mit wegschmeißen. Bei uns tauscht man tatsächlich nur das Öl. Und das, das hat natürlich eine Wahnsinnsauswirkung äh, Wahnsinns auf den. Auf den Müllanfall, also heute würde man sagen CO2-Fußabdruck, das hat man aber gar nicht so äh, geschätzt. Aber den Müllanfall haben wir schon seit Jahren, messen wir den, das ist tatsächlich um Faktoren niedriger. Und Müll ist das nächste Stichwort, also die, ähm, diese Plastikmaschinen sind aus recycelbarem Kunststoff hergestellt. Ähm, da ist kein Styropor in der Verpackung, sondern äh, gepresste Pappe, die das Ganze da in der Form hält. Das ist so ähm, im Kleinen das, was wir... Wo sich das halt tatsächlich bei uns täglich manifestiert. Und in unserem unternehmerischen Handeln ist tatsächlich auch viel auf Langfristigkeit ausgelegt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Marketingmaßnahmen nachdenken, dann ist das auch davon getragen. Wir verschenken zum Beispiel keine Wegwerfartikel oder keine elektronischen Gimmicks, was dann doch weggeschmissen wird und unnütz ist. Unsere Drucker die schonen das Budget und die Umwelt, denn äh, ist es ist tatsächlich nicht nur so, dass man die Umwelt schont, sondern ähm, die Anschaffung ist vielleicht ein bisschen teuer, aber dadurch, dass man nicht jedes Mal diese fotoleiter und damit das Herzstück wegschmeißt, äh, rechnet sich das auf die Lebensdauer gerechnet ab einem gewissen Druckvolumen. Also zu Hause, äh, wenn man nur hin und wieder was druckt, hat fast jeder einen Tintenstrahldrucker, äh, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein ernsthaftes Homeoffice betreibt, wie zum Beispiel Lehrer, die ihren Unterricht zu Hause vorbereiten, die, haben, die, die rechnen schon ganz genau und die wissen dann halt, dass es das typischerweise ähm, laserbasiert billiger ist und schwarz-weiß billiger als Farbe etc. Aber, äh, und dass unsere Maschinen da dann ihre Stärken ausspielen. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir die seit sieben Jahren mittlerweile, ist der Toner CO2 neutralisiert. Das heißt, wir haben ein Klimaschutzprojekt, ein, also ein exklusives Kiosera Klimaschutzprojekt. Deswegen kenne ich auch die Sustainable Development Goals so gut. Und jeder Toner, den wir verkaufen in Deutschland und in Österreich, der wird CO2 kompensiert. Das heißt, der Fußabdruck, der bei der Rohstoffgewinnung, bei der Produktion, bei der Logistik bis hin zur Entsorgung anfällt, wird durch dieses Klimaschutzprojekt nachweislich kompensiert. Und seit letztem Jahr haben wir das auf die gesamte Hardware-Palette ausgedehnt. Also wir können das also jetzt mit Fug und Recht behaupten, wenn der... Kunde dann auch noch äh, CO2-neutrales Papier einsetzt und Ökostrom zum Beispiel äh, verwendet. Da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Dann ist er zumindest in unserem Segment komplett CO2-neutral. Und das kann er auch in seine CO2-Bilanz einrechnen. Das machen wir schon äh, seit, wie gesagt, seit sieben Jahren. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es halt immer mehr an Fahrt aufnimmt, das Thema in öffentlichen Ausschreibungen, immer präsenter wird und... Ähm, von daher tatsächlich ein Verkaufsargument wird. Wir haben jetzt schon mehrfach äh, Aufträge gewonnen, obwohl wir nachweislich teurer waren als die billigeren Wettbewerber aufgrund dieses Thema, dieser äh, Thematik. Und äh, die Klimabilanz, wenn man zum Beispiel ISO 14001 zertifiziert ist, dann muss man jedes Jahr äh, seine Anstrengung verstärken. Und dann sind die äh, Unternehmen auch ganz dankbar, wenn die dann solche Hebel an die Hand kriegen, äh, die man da halt mit einrechnen kann. Bei uns ist das ist es insofern ein bisschen kompliziert, als wir rein indirekt vertreiben. Das heißt, wir haben immer die Händler dazwischen geschaltet. Und das, was wir marketingtechnisch Richtung Endkunden bringen, ist im Vertriebsprozess immer noch um die Relaisstufe Händler verlängert. Und das macht natürlich die Kommunikation ein bisschen komplizierter. Und es gibt aber Händler, die das sehr, sehr für sich entdeckt haben. Und andere sind ein bisschen langsamer. Und deswegen ist jetzt tatsächlich ganz jung ab, Morgen? Nee, wann ist der erste? Am Sonntag. Ab 1.11. werden wir den Händlern anbieten, sich CO2 zu neutralisieren oder sich CO2-neutralisieren. Also, wir, wir, wir stellen ihnen eine kostenlose Fußabdruckberechnung zur Verfügung, um die zu motivieren, dann über halt äh, zertifizierte Klimaschutzprojekte ihren eigenen Fußabdruck zu neutralisieren, genau wie wir das machen. Das ist natürlich dann umso glaubwürdiger, wenn die dann wiederum ihren Endkunden diese Vorteile und Vorzüge erklären. Im Tagesgeschäft ist das so, jeder, der bei uns neu anfängt, der, der unterschreibt äh, quasi die zehn goldenen Regeln. Und da steht unter anderem drin, dass äh, er die Umwelt achtet und den Müll trennt etc. Und jeder Mülleimer hat tatsächlich auch ein Sortierfach. Das ist das von Anbeginn der Zeit so bis heute. Also, in meinem Fall schon seit 18 Jahren, das ist was, was jedem unmittelbar entgegenschlägt und auch ein Beweis dafür, wie nachhaltig wir das tatsächlich äh, betreiben. Dann haben wir ähm, ja bei uns in der Küche, gibt es Naturprodukte. Wir haben Veggie-Days, aber auch die ganzen Produkte werden von äh, also Nachhaltigkeit angebaut, aus der Region bezogen. Etc. Und ähm, wir haben solche Dinge wie Jobrat und befördern das und befeuern das. Ähm, es gibt Lauftreffs. Es gibt alles mögliche Nordic Walking Initiativen. Gesundheit am Arbeitsplatz ist ein Riesenthema. Äh, ist auch unter dem Aspekt nachhaltig, dass die Leute auch morgen noch zur Arbeit kommen. Also Gesundheitsmanagement. Ähm, wir haben äh, letztes Jahr zum ersten Mal eine Nachhaltigkeitswoche durchgeführt. Tatsächlich Da war also jeden Tag ein anderes Thema und ein Kleines Presseausschreiben damit verwoben. Und aktuell, das ist noch nicht terminiert, gibt es aber eine, ist glaube ich zu Zeiten dieser Corona-Challenges geboren, einen so einen internen Wettkampf innerhalb der Geschäftsführung. Die haben sich zu entschlossen, ich, die genauen Spielregeln kenne ich nicht, aber ich habe gehört, es ist sowas dabei wie mit dem Rad zur Arbeit kommen und das ist bei dem einen oder anderen tatsächlich eine Herausforderung, weil die schon. 50 Kilometer Strecke vor sich haben. Also äh, bin mal gespannt. Wir sind natürlich auch ein sehr tradiertes Unternehmen und japanische Unternehmen sind nochmal deutlich tradierter als äh, westliche, westlich geprägte Unternehmen. Und die eben schon beschriebene Company-Car-Policy, das ist halt tatsächlich bei uns so starr, dass es heute, äh, es gibt schon Kollegen, die sagen, ich, ich brauche gar keinen Firmenwagen mehr. Aber das ist tatsächlich, weil es ja im Außendienst noch Geheimsbestandteil ist, etc., nicht so ganz einfach, das daraus zu rechnen. Da würde ich mir schon wünschen, dass das äh, flexibler gehandhabt wird. Das ist der eine Wunsch. Das der nächste Wunsch ist, äh, dass, was ich erzähle, das können bei uns ein paar Kollegen erzählen, von Adam bis Eva, aber nicht alle. Und Es wäre halt total wichtig, dass jeder dieses Verständnis hat und dass auch unser Vertrieb so geschult wird. Wir sind in einem extrem wettbewerbsintensiven Umfeld unterwegs und bei uns geht wahnsinnig viel über den Preis. Ich habe eben erklärt, wir haben jetzt erste Aufträge gewonnen über ähm, das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit, aber das schließt natürlich nicht jedes Delta. Und äh, es ist aber ein Wahnsinnsfund, wenn man es dann entsprechend erklärt und verargumentiert. Und das wäre schön, wenn das jeder halt durchgängig könnte, bis, bis hin zu den Händlern. Und ich glaube, das, das braucht halt. Äh, so eine Durchgängigkeit in den Trainings, das müsste bei der Auftrag auf das Sachbearbeitung verankert sein, weil die natürlich hingehen und bei Großprojekten dann die Ausschreibungen mitbetreuen und wenn die halt feststellen, das ist dann auch gar kein Thema, weil es ist tatsächlich so, dass man bei der öffentlichen Hand oder auch bei europaweiten Ausschreibungen, die ab einem gewissen Volumen öffentlich ausgeschrieben werden müssen, selbst wenn es nicht drinsteht, dann kann man das als Bieter einfordern. Und das müssten die reflexartig können. Das braucht aber ein gewisses Spezialwissen. Man muss natürlich auch darauf vorbereitet sein, wenn jetzt irgendeiner mit einem Gegenargument kommt, also da muss man schon relativ sattelfest sein. Wenn man das nicht ist, ist das ja gern ein Grund, warum Leute Themen halt nicht ansprechen, um sich nicht aufs Glatteis führen zu lassen. Und wenn das halt durchgängiger geschult würde, dann wird tatsächlich das Bewusstsein stärker und breiter verankert und die Leute werden halt sattelfester mit dem, was sie tun. Das ist ein Umsatzpotenzial. Tatsächlich, genau wie der CO2-neutrale Toner ist. Also tatsächlich, auch das ist bei uns ein Argument, ähm, ähm, das gilt nur in Deutschland das ist, oder und, und in Österreich. Das gilt aber nicht für ähm, Toner, die man über Amazon in Holland kauft zum Beispiel, was natürlich überhaupt kein Problem ist. Aber tatsächlich äh, kann man diese, diese Zertifikate, die wir dann ausstellen, beziehungsweise die unser... Äh, Neutralisierungs- oder Kompensationspartner ausstellt, die gehen natürlich nur, wenn man nachweislich unseren Toner eingesetzt hat. Das ist tatsächlich ein Umsatzpotenzial und da bin ich auch schon beim dritten äh, Wunsch, den ich äh, äh, umsetzen würde, wenn ich ihn frei hätte, dass, tatsächlich, dass man das äh, nicht nur auf deutsche oder lokale Füße trägt, äh, stellt, sondern tatsächlich auch europaweit oder weltweit macht. Ja, das ist tatsächlich so, dass die Märkte komplett autark agieren und wir, wir predigen das schon seit Jahren, dass es halt auch europäisch gehandhabt wird, ist aber stand heute halt nur in Deutschland und Österreich umgesetzt. Ja, dass man es tatsächlich ganzheitlich denkt, denn am Ende ist es nie nur äh, ja, eine Öko-Floskel, böse gesagt, sondern hat tatsächlich äh, die Kunden kommen wieder, wenn sie es dann gekauft haben. Genau wie Kunden nie wiederkommen, wenn sie irgendwie, wenn sie sich verulgt führen oder hinters Licht geführt. Ähm ja, außerdem, wenn man nicht nachhaltiger geht, ist man halt irgendwann nicht mehr da. Wenn wir defizitär arbeiten würden, dann äh, würden wir halt irgendwann auch vom Erdboden verschwinden. Also als, als Landesgesellschaft oder als Kiosera, als Konzern oder diese, diese Sparte. Und, ähm ja, dieses Thema Nachhaltigkeit ist bei uns tatsächlich ein Stück weit Verkaufsargument, ein Stück weit Umsatzschutz und auch ein Stück weit Unternehmensphilosophie. Das ist tatsächlich, man kann es gar nicht trennen, man kann halt nicht sagen, die Sparte macht jetzt Nachhaltigkeit und die Sparte nicht. Das ist tatsächlich so ein Grundgedanke, den man, glaube ich, verkörpern muss und deswegen, verkörpern ist ja was von authentisch sein, es muss halt mehr sein als nur... Ein Lippenbekenntnis oder was man sich halt äh, in den Eingangsbereich hängt und auf die Homepage schreibt, das hat dann halt mit Glaubwürdigkeit nur zu tun, wenn es tatsächlich ein, eine gewisse äh, Belegbarkeit hat und eine gewisse Langfristigkeit hat.